Jo Leute, was geht ab? Heute spielen wir mal wieder ein Roblox-Spiel, was ich sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und ich freue mich richtig, dieses Roblox-Spiel zu spielen. Es das heißt Nikos Nextbots und es macht sehr viel Spaß. Also ja, let's go, wir sehen uns drinnen. So, da sind wir auch schon drinnen im Spiel. Ähm, du mal ich habe es sehr sehr lange nicht mehr gespielt also ich bin gespannt ob ich noch all die ähm, Tastenweise, womit man sprintet und blau und so und, ja also ich weiß auf jeden Fall wie man läuft das macht man mit W macht man auch glaube ich in jedem Spiel und da ich geskippt habe es jetzt noch kurz ein bisschen aber ich hoffe, dieses Video ähm, gefällt euch. Wenn, ja, dann lasst schon jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und hier ist jemand tot. Und... Und da kommt ein Monster, glaube ich. Also das hier ist das Taschenlampe mit L. Junge, habe ich mich erschreckt. Wer war da? Hey, ich konnte das Monster nicht mal sehen. Egal. Also hier soll auch Monster sein. Naja, mit C leidet man. Genau. Mit C leidet ich. Ist leider um mein Leben. Wo kommt ihr? Okay, alles, alles gut. Bis jetzt, bis jetzt alles gut. Bis jetzt ist alles gut. gut. So. Ne, nee, alles, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles. gut. gut. gut. Ja. gut. Junge. Ich fühle mich schon scheiße, dass ich Corona habe. Ich habe, by the way, zurzeit leider gerade Corona. Aber jetzt muss ich schon nicht noch so ein Horror-Spiel spielen, wo ich eh nur die ganze Zeit verkacke. Dann fühle ich mich noch beschissener. Ja, perfekt. Jawohl. Aber wie man merkt, wenn ich der Beste spiele, diese Kreaturen sind auch überhaupt nicht scary. Ich meine, dieses das Monster kennt ja es kennt so oh, ist gut. was was ist kümlich was ist komisch? ja kümlich weil dieses Monster da konnte, konnten wir gar nicht äh, weg weg, wegrennen. So, ja. schon wieder? are you serious? aber warte hier könnte man doch hier hoch ja ja ja Muster da, kannst da drauf um zu verkacken Okay, sorry, dass dieses Video gerade äh, bis jetzt noch nicht so gut ist, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach schlecht im solchen Spielen bin. Camper, wir können nichts machen. Da. Der drei Monster in einer Mall. Ist das possible? How is that even possible? You know? Oh Nein! Das ist so klumpe. Ich wollte sliden! Ich schwöre ich wollte sliden! Ich wollte so wegsleiden, aber nein, nein. Aber egal. Ich bin schon zehnmal gestorben. Super. Gerade das gerade Monster hier. Gut jetzt noch da hinten kommt ein Monster her. Ja, da ist ein Monster. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. nach ihr Ja. Okay. Das oder so. Ich mach ganz kurz wieder das Tor auf. Da kann man. Ja. Ich mach ganz kurz wieder das Tor auf. Tor ist wieder offen, und... Wieso? Oh, das ist nichts, ist nicht. Wenn ich v kann ich die Perspektive ändern, okay, okay. Okay. Wieso ist denn Tor? Wenn man... eh nur stirbt. Ich will man mit Sound spielen, okay. Sound, passt auf. Leute mit, äh, Kopfhörern, passt jetzt auf. So, das ist übelst scary Okay, ich mach mal wieder Sound aus das äh was scary der der, der, der, der, der brätschelt hier immer noch okay ich glaube stabil können wir hier äh nicht. Okay, dann muss ich mich von Tüten wieder kennen lassen äh, äh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein. Ja! Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Okay, wenn ich jetzt sterbe, dann endet das Video. Verstanden? Wenn ich jetzt sterbe, endet das Video. Wenn ich jetzt sterbe, endet das Video. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein. Sonic ist schnell, ne? Es oh. ist bei euch auch so, dass, äh, wenn ihr merkt, dass jemand si sich an euch ranschleicht, dass eure Ohren so ein bisschen ziehen. Ja, das ist bei mir auf jeden Fall so. Um, und, da, und das ist auch krass, dass ich das auch im Videospiel merke. lass ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video irgendwie gefallen hat.